Ein Teil des Geldes, die als Einnahmen kommen, also um, um in Prozente ausgedrückt zu sagen, sind 20 Prozent gehen in Edelmetalldepots rein. 20 Prozent wenden wir dann auf, um start -ups unternehmen zu finanzieren, ja? weil das ist ein wichtiger Betriebs Betriebseinnahmen, die wir generieren da draußen.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 fördern und stützen und ähm, in, unseren, in der Vorregistratur, also über unseren Kanal äh, registriert habt ihr natürlich auch die Informationen.